Hallo, mein Name ist Manuel. Ich bin im dritten Lehrjahr als Metallbaukonstrukteur. Heute würde ich euch gerne einen Einblick bei der Firma Josef Meier in Emmen geben. Kommt doch mit! Zu meinen Tätigkeiten gehören das Zeichnen und das Konstruieren von Metallbauarbeiten nach Maß für Architekten und Bauherr sowie das Besprechen von Plänen mit Werkstattmitarbeitern. Beratung und Begleitung von Kunden und Architekten in der Ausführung von Ihren Fassadenwünsche ist auch ein Teil meiner Haupttätigkeiten. Das Erstellen von komplexen Fassaden am Computer mit Ihren Anforderungen ist immer eine spannende Arbeit. Josef Meyers Stahl und Metallage ist sehr innovativ und die Arbeit in der Lehrlingsabteilung macht richtig Spaß. Als Metallbaukonstrukteur muss ich Spaß an geometrischem Zeichnen haben sowie Freude haben, etwas Neues zu entwickeln. Jetzt hast du einen Einblick in meinen Berufsalltag erhalten. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich noch heute und er freut uns auf dich.